Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-I oder Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute haben wir ein kleines Video hier wieder am Start und zwar Boss vs. Randy, meine Freunde. Ja, die erste Episode von Boss vs. Randy und ich habe mir heute wirklich schon einen harten Gegner hier ausgesucht. Man sieht ihn, den Partei MM, den Porter. Kennt ihr vielleicht aus Game Battles, ja? Porter, meine Freunde. Ist da schon relativ heißes Eisen und der spielt jetzt hier erstmal mit Schild. Also hier mein Gegner ist heute auch nicht hier mit... Mike am Start, der ist mir so ein bisschen, ich sag mal, mehr der stillere Typ, meine Freunde. Aber mal gucken, jetzt hat er hier die Waffe auch geändert. Können wir ihn noch mal gut wegrunden Also ich sag euch eins, meine Freunde, ja. Hier, den darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich kenne den auch, zack, um die Ecke, haben wir ihn auch geholt. Mal gucken, ich habe jetzt hier 25 Punkte eingestellt, also geht bis 25 Kills, wenn hier alles glatt läuft. Jetzt hat er hier wieder sein Schild Also ich sag mal so, er ist ein Schildexperte, meine Freunde, ja. Der kommt auch aus dem alten Griechenland, wo man die Schilder noch gekämpft hat, so im Krieg hier, alten Rom, dies, das, ihr wisst. Da hat man auch mit Schildern gekämpft, seine Urgroßeltern und sowas, deswegen kennt er sich damit auch relativ gut aus. Und deswegen muss man auch aufpassen, das ist auch relativ gefährlich. Aber bis jetzt läuft es ja an sich ganz gut, kann man sagen, ja. Läuft ganz gut. Hätte ich jetzt echt nicht damit gerechnet, so, jetzt sind wir hier oben, meine Freunde, und ihr wisst, was das heißt. Jetzt gibt es die Möwentechnik, oh, hat leider nicht geklappt, die Möwentechnik. Obwohl, zwar die verzögerte Möwentechnik, ja. Also im Nachhinein hat sie doch funktioniert. Und jetzt spawnt er wieder da hinten. Wir gucken, was er jetzt macht. Er hat jetzt wieder kein Schild. Also er switcht ein bisschen zwischen dieser Shotgun hier und seinem Schild. Er ist sich wahrscheinlich nicht ganz sicher, was er gegen mich anwenden sollte, weil ich bin ja auch der Boss. Ist doch nicht so leicht gegen mich, ja. Ihr merkt euch, ich bin heute stimmungsgeladen dabei, ja. Mit vollem, wie soll ich sagen, Elan, Melan, Pelan, ja. Und nicht mit WLAN verwechseln. Zack, holen wir den auch noch gnadenlos, also, Jungs, wenn das so weitergeht, ich, ich weiß nicht, was da noch alles passiert. Ich glaube, ich bin hier gerade echt am Eskalieren, meine Freunde. Jetzt ist er wieder unten. Möwentaktik, zack. Holen wir mit der Möwentaktik, meine Freunde, ja. Da fliegt die Möbel quasi runter. Und zack, jetzt ist er hier am Headglitch, aber trotzdem NS für uns, ja. Nothing special. Sowas hat er jetzt hier im Start. Eine andere Shotgun, die M1216. Mal gucken, wie die so ist. Zack. Okay. Ein paar Hitmarker verteilt. Zack. Noch ein. Zack, Zack, Zack. Ist er tot. Mal gucken, ob wir ihn mit seiner Waffe auch erledigen können, mit dem Einsatzschild. Bin ich mir jetzt relativ unschlüssiger, weil ich sag mal so, er ist jetzt wirklich nicht schlecht, der Porter. Oh, jetzt spielt er hier mit der Dragunov. Eine sehr, ich sag mal, spezielle Waffe. Oh, Zack Haben wir ihn noch mal geholt. Jetzt steht hier 14 zu 0, meine Freunde. 14 zu 0. Ich glaube einige von euch, die denken jetzt so, ne, Boss, das kann nicht sein. Du bist zwar der Boss, aber das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Du spielst hier gegen... Eine Legende, ja, Porter, meine Freunde, Porter hier. Und dann noch Porter Doppel-M, ihr wisst, was das heißt, ja. MM steht für maskulin und mega gefährlich. Also das ist ja wirklich jemand, den sollte man nicht unterschätzen. Aber ihr seht schon, ich bin hier auch gerade echt am Rasieren, ja, muss man auch hier einfach mir lassen. Und ich dachte mir so, für die nächste Folge, ja, haben ja viele drunter geschrieben, so, ja, ich will gegen die Spielen dies, das. Aber ich dachte, für die nächste Folge hole ich mir noch eine besondere, also was heißt besondere Person, also eine... Person, die ihr vielleicht ein paar Leute so ein bisschen kennt, hat auch unter das Video kommentiert, und zwar den Herrn Eskalation. Und ja, wenn du das Video siehst, also hoffe ich mal, dann ja, schreib mich mal bei Xbox an, also du wärst dann mein nächster Gegner, wenn du damit so einverstanden wärst. Ja, wenn du jetzt nach diesem dominanten Sieg überhaupt noch ähm, antreten willst, ja, Eskalation, ich bin mir da ja unschlüssig, ob du jetzt auch, ja, wie soll ich sagen, die Eier in der Hose hast, das ist noch eine kleine Kampfansage von mir. Aber man sieht ja hier schon, wie ich hier hart am Rasieren bin, ja. Quasi, ich bin am Rasieren wie Amber Rose, meine Freunde, ja. Also muss man mir schon auf jeden Fall, allein für dieses Gameplay, Daumen nach oben, meine Freunde. Oh, zack, zack, zack. Bam, mit dem Butterfly. Und jetzt holen wir mal die Waffe ohne den Schallendämpfer, ja. Und mal gucken hier. Oh, man durch die Wand. Zack, zack, zack, zack, zack. Kein Ding, NS. Und ja, meine Freunde, morgen kommt dann wahrscheinlich erstmal ein real -Life video Wenn alles so läuft, wie es läuft, ja, dann wäre das perfekt. Letzter Kill. Zack, 360, meine Freunde, ja. Daumen hoch, eure meine Freunde. Und ja, euer EMP EMP-Doppel-I der Boss oder der Bitches, No Homo. Gönnt euch nochmal den letzten Kill und ja. Sowas hat man wirklich selten gesehen in der deutschen Community, meine Freunde. Wirklich spannungsgeladen hier. Zack, bam. Skurr.